Einmischung erwünscht, bedeutet heute für mich anderen nicht zu überlassen, das, was mich ärgert, womit ich unzufrieden bin, äh, was ich für änderungswürdig halte, zu überlassen, sondern selber mitzureden, mitzudiskutieren, mitzuwählen. Also einmischen heißt nicht die Opferrolle freiwillig annehmen, sondern lieber aktiv sein und äh, Demokrat sein, die, die Chancen der Demokratie nutzen. Denn Demokratie ist die Möglichkeit, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen. Was sonst? Und dafür die Instrumente der Demokratie nutzen, die Institutionen der Demokratie nutzen, die Regeln der Demokratie nutzen. Das heißt, einmischen in die eigenen Angelegenheiten.